Hallo und herzlich willkommen zu dieser Tour von Spa nach Aachen. Hier seht ihr, wie gesagt, wie das so aussieht in dem Abteil. Also das ist hier der Eingangsbereich vom Zug und man muss dann das Rad leider auch recht hochheben. Hier die Treppenstufen. Ja, das war mal ein Live-Kommentar. Während der Fahrt mit dem Zug von Aachen Hauptbahnhof nach Spa girond Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, das war Verviers. Da hatte der Zug leider gefühlt eine halbe Stunde Aufenthalt. Ich glaube, waren, glaube ich, nur äh, 10 oder 15 Minuten. Aber schade für so eine kurze Strecke, eine Stunde 20. Äh, wobei man dann diese Strecke, wenn da in Verviers nicht so lange Aufenthalt wäre, bestimmt in nur einer Stunde schaffbar wäre zu schaffen wäre. Ja, hier jetzt am Endstationsbahnhof ähm, spa Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig. Ja, hier die Säule der belgischen Bahn SNCB ähm, fragt mich jetzt nicht, das ist sicher eine französische Abkürzung ja hier geht es jetzt auch ein Stückchen durchs Bar ist aber wirklich nur ein kurzes Stück, um dann wirklich schon auf die Bahntrasse zu gelangen ja das ist dann die Ravel L44 genau L44 A sagt Komoot ja da gibt es dann da wie gerade vorhin zu sehen war ein kurzes Stück was relativ heftig im Anstieg war aber dank E-Bike alles kein Problem und hier auch schon die erste Brücke ja ich finde das ganz gut dass die hier wenigstens auch die Brücken teilweise wieder hergerichtet haben. Hier ein schönes backsteinartiges Haus mit Natursteine dazwischen. Und hier ein paar Leutchen mit einem Roller, die Kids da. Das waren jetzt nicht so Roller, wie ich sie früher hatte. Hier übrigens wieder so eine Ersatzbrücke. Ich wie gesagt finde das ganz gut, dass die teilweise die Brücken wieder eingesetzt haben. Ja hier schon der erste kleine Picknick oder Rastplatz ähm, sehr gepflegt und rechts müsste man mal darauf achten da sind immer die Schilder das ist die ähm, da sind in grün auch die Angaben Malmedie Stavelo. immer mal wieder schöne Rastplätze hier auch ähm, rechts und links für die Wasserabfuhr. Ja und dann hier ein Tunnel. Leider sind auch hier schon mal Hauptstraßen zu queren. Hier das Haus links fand ich ähm, schön geschmückt. Also sah ja immer relativ einfach aus, aber irgendwie haben sie dann doch immer ein paar Blümchen dran ja auch Brücken die über die Trasse führen werden hier in der Abfahrt ich habe jetzt nicht mehr im Kopf rechts übrigens auch noch ein schöner Picknickplatz ja wie gesagt die Trasse ist ähm, bis Malmedy ach ja das Stückchen hier mit dem Beton <lacht> da habe ich gedacht der der den Beton hier für den Radweg gelegt hat der war besoffen naja aber gut ja hier mal ein paar bzw. der erste Einblick nach links in die schöne Landschaft hier, also ich fand das total schön, sehr ruhig, ähm, wer denn allerdings Einkehrmöglichkeiten sucht, die gibt es hier auch, aber dann manchmal direkt, es kommt immer auf das Örtchen an, manchmal direkt an der Bahn, also an dieser ehemaligen Bahntrasse, Manchmal muss man dann aber auch vielleicht schon mal ein bisschen weiter in den Ort reinfahren. Also ich habe darauf verzichtet, ich bin zügig gefahren, weil, ja, ähm, die Streckenangabe, die Kilometer, ähm, also in Komoot, die gefahrene Tour stand 119 Kilometer, übrigens linksen, ähm, Schönes altes Haus, schade, dass das verfallen ist. Ähm, also wie gesagt in Komoot 119 Kilometer, wie ich es gefahren bin, und in der Planung waren es 117. Äh, was jetzt nun stimmt? Tja, gut, wenn man natürlich, wie ich dann noch in Malmedy ein bisschen hin und her fährt, ja hier wohl anscheinend äh, Elektriker. Jetzt kommen wir hier auch schon zu der Rennstrecke. Ja, ich habe extra mal gewartet, weil ich hörte die Rennautos da schon von Weitem. Und hier rechts wieder eine schöne Picknickstelle. Also es ist wirklich toll gemacht. Hier die Felsformation. Ähm, ja, das ist ja das Pendant, glaube ich, zum Nürburgring Formel 1. Ähm, viel sehen konnte man da jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr die Wagen gesehen habt. Ähm, ja, wie gesagt, viel sehen kann, konnte man da jetzt nicht ich wollte da auch jetzt nicht runterfahren extra weil ich habe ja die ganzen camping sachen dabei ähm, circuit des bar francourt champs nennt sich das hier steht in google maps bar grand prix grand prix wird es wohl ausgesprochen formula 1 ja so denn wer da Spaß dran hat. Ich denke mal, da drehen immer mal ein paar Autos irgendwie ein paar Runden. Ähm, ja, hier bin ich jetzt ins Davelot. Ähm, ich denke mal, das T spricht man im Französischen nicht aus. Davelot wahrscheinlich ausgesprochen. Ja, hier muss ich eine Spitzkehre fahren ähm, und dann geht es auch schon in 400, 500 Meter langen Tunnel. Ähm, war natürlich an diesem tag wo es recht warm war ähm, am nächsten tag sollte es sogar noch wärmer werden äh, da habe ich dann am schluss in aachen 34 grad gemessen ja an dem tag wie gesagt davor hier die den ersten teil der etappe ähm, war es nicht ganz so warm vor allen dingen hier in diesem bergigen äh, hügeligen Teil ist es ja dann auch ein bisschen angenehm. Ja, diese, diesen Tunnel habe ich jetzt mal hier extra drin gelassen, weil erst kommt Beton und dann kommt hier dieser Natursteintunnel. Also da ist wahrscheinlich ähm, davor und dahinter was angebaut worden. Fand ich also ganz witzig. Ja, jetzt komme ich auch hier schon nach Malmedy. Ja, in Malmedie hatte ich eigentlich vor, mir irgendwas zum Mittag zu besorgen. Das hat sich dann aber ein bisschen schwieriger herausgestellt, als ich gedacht habe. Eigentlich hier links sollte eine Pizzeria sein. Da bin ich auch kurz hingeschoben im Rad. Aber die hatte leider zu. Ja, also bin ich dann hier weiter zu dem großen platz ähm, da schräg hinten links hinter der englischen fahne ähm, da war auch noch eine pizzeria die hatte zumindest offen aber dann doch nicht wirklich offen äh, die frau die ich dann dort angesprochen habe sagte nee die hätten erst später offen also kurz und gut ich bin dann hier zu einem Bäckerladen gegangen und habe mir hier die hatten Sandwiches und da konnte man sich das aussuchen. Also, da habe ich für so ein äh, Sandwich, das war so eine Art Baguette äh, mit, mit Tomaten, Salat und Ei und hast du nicht gesehen und Käse und dann noch ein Eistee. Euro und 50 oder 60 bezahlt. Also, mein lieber Mann, da kann man nicht meckern. Ja, ich drehe dann, habe dann hier noch eine kurze Runde gedreht in Malmedy, weil ich da eigentlich ein ruhiges Plätzchen oder eine Bank gesucht habe, wo ich denn jetzt mein, mein Baguette ähm, oder wie es in der Bäckerei dran stand, eigentlich das Sandwich. Und den Eistee, ich wollte ja den Eistee auch als schön kühl gekühlt trinken und nicht warm. Also habe ich natürlich was in der Nähe gesucht, wo ich mich hinsetzen kann oder wenigstens in Ruhe mein Sandwich essen kann und den Eistee dazu zu genießen. Ja, da habe ich dann hier ein Plätzchen gefunden. Ähm, irgendwie ein komisches Rundell. Übrigens fand ich die Blümchen immer ganz schön. Da habe ich mich dann hingestellt und mein Sandwich gegessen. Ja, jetzt bin ich hier schon wieder an dieser Bus, Busbahnhof, ähm, der hier direkt an dieser ehemaligen Bahntrasse war, äh, beziehungsweise ist. Ja, und bin dann wieder drauf. Ja, hier links ein lustiger Garten. Da war einiges drin an Zeugs. Ja, und kurz ähm, auswärts von Malmedy, ähm, ja, diese Querung hier fand ich jetzt auch nicht so prickelnd und nicht so gut übersichtlich. Weil die wie gesagt von da oben rechts aus der Kurve immer relativ schnell ankam. Ja, und das jetzt hier die Ausfallstrecke ja rechts, der gute Mann muss Luft nachpumpen. Wahrscheinlich irgendwie ein halber Platten oder so. <lacht> Ja, das hier ist jetzt dann auch ein Betonwerk. Hier zur Linken. Äh, das fand ich auch ganz witzig. Ich habe ähm, zu Hause hier jetzt am Schneidetisch mal nachgeguckt. Da ist auch direkt eine riesige Grube mit angeschlossen, wo die also anscheinend äh, diverse Gesteine abbauen. Äh, Jedenfalls, wie gesagt, stand Betonwerk in Google Maps dran. Ja, hier, das scheint wohl, hier saßen zwei ältere Leute. Ich weiß nicht, kam mir so vor, als wenn da links irgendwie ein Altersheim ist. Ja... wo sind? wir hier ich kann es jetzt hier am Schneidetisch gar nicht so gut erkennen. auf jeden Fall sind hier rechts und links dann auch ähm, ja ein paar Möglichkeiten sich mit irgendwas zu essen einzudecken. vor allen Dingen hier jetzt hier rechts das äh, sieht richtig schick aus und ich habe dann auch noch mal hier rechts habt ihr ja gesehen da stand auch was dran ich habe dann nochmal einen Blick zurückgeworfen, also da konnte man sich auch draußen hinsetzen. Also ein bisschen Außengastronomie. Ja, hier wäre jetzt eigentlich der Abzweig der einer anderen Strecke, ähm, Route, und zwar die dann weiterführt Richtung Süden. Ich habe dann hier mal so einen kleinen Schlenker gefahren, äh, den Fennbahnweg der dann Richtung St. Vith geht. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ja, würde ich natürlich auch gerne mal noch irgendwann mal machen, also von Aachen bis, man kommt äh, über St. Vith dann bis in den Norden ähm, von Luxemburg. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Äh, da gelangt man tatsächlich dann auch wieder an eine, eine noch in Betrieb befindliche Bahnstrecke, äh, wo man dann auch ähm, ja, weiterfahren kann. Also mit dem Zug, wenn man bis dahin mit dem Rad geradelt ist. Das ist dann hier die Station tross Verges in Luxemburg. Ja, hier rechts und links ein merkwürdiges Gemäuer. Habe ich mich gefragt, was das ist. Vielleicht schaut ja das Video jemand, der weiß, um was es sich da handelt. Das wäre mal ganz interessant. Ja, ähm, hier an dieser Stelle, das fand ich so witzig mit diesen Holzstapeln. Da habe ich dann doch mal meine... Beinkleider abgelegt. Das ist ja das Schöne, man muss dazu nicht jetzt wenn man die Reißverschlüsse ringsrum horizontal abmacht dann über die Schuhe ziehen. Also ich habe da diese Hose dafür die auch in der senkrechten den Reißverschluss hat und da kann man dann schön das auftrennen ja hier rechts wie gesagt immer mal so unterstände oder wo man sich hinsetzen kann picknick machen ähm, ja also diese tour die ich jetzt hier mache die verläuft wirklich zu 100 also nicht wirklich 100 prozent wenn man jetzt natürlich die querungen der straßen hier im blick übrigens in die schöne landschaft ähm, aber es ist tatsächlich ähm, ich sage jetzt mal zu 100% auf ähm, der ehemaligen Bahntrasse, Fennbahntrasse, äh, ganz toll. Also wollte ich schon immer mal machen. Ihr seht da links auch gerade wieder die ehemaligen äh, Bahnstationen, ein Häuschen, wo man sich mal hinsetzen kann, falls mal ein Regenschauer kommt oder sonst irgendwie was. Also schon eine tolle Sache und hier der Blick in die Landschaft. Ich fand's wunderschön, total ruhig. Also einfach total schön. Man, ist, ähm, man kann da wirklich so richtig mal mit dem Kopf ähm, abschalten und ach, hier übrigens rechts noch ein schönes Eisenbahnformsignal. Ja und hier müsste jetzt schon Surbrot sein. Ähm, das ist jetzt auch dann die Stelle, wo es gibt hier tatsächlich noch so eine Dresinenstrecke. Und die geht von sobrot bis Kalter Herberg. Ja, Kalter Herberg ist auf der deutschen Seite, Küchelscheid heißt es auf der belgischen Seite. Ja, das ist hier wohl zur Linken das ehemalige Bahnhofsgebäude. Ja, hier rechts diese großen Tafeln ähm, habe ich ein paar Mal unterwegs gesehen. Ich nehme mal an, das sind dann Hinweise, der, äh, ja, dass man da wo was essen kann, äh, Pause machen etc. Pp. Ja, das scheint hier in Surbrot mal ein großes Rangiergelände gewesen zu sein. Man sieht noch alte Formsignale, da hinten rechts noch so ein altes Stellwerkhäuschen. Ja, und dann hier rechts mal wieder ein schönes äh, Pausenhäuschen oder Unterstandhäuschen, Blick in die schöne Landschaft. Ja, und zur linken hier seht ihr ja die, die Bahnstrecke, also die Gleise, die noch liegen zwischen ähm, Kalter Herberg, Küch, Küchelscheid und Surbrot. Also, wie gesagt, Küchelscheid heißt es auf der belgischen Seite und direkt gegenüber ist Kalter Herberg und dann geht es von dort aus mit der Dresine bis nach ähm, Sobrot. Das ist schon ein recht, äh, recht ordentliches Stückchen, äh, was man dann mit der Dresine fahren kann. Ja, das Andreaskreuz hat wohl jemand umgedreht, ja und hier jetzt Küchelscheid, ähm, Kalter Herberg, hier die Dresinenstation, ich sehe da sind wirklich ganze Menge von den Dresinen. Ja, und hier in dem alten Waggon ist ähm, irgendwas mit Gastronomie. Ähm, ich bin dann da auch mal kurz rumgefahren und habe mir das mal angesehen, wobei ich am überlegen war, ob ich mir da was zu trinken holen soll oder nicht. Ähm, aber war mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand. Ich habe es dann, da rechts sieht man auch die. Ach ja, da war wieder diese große braune Tafel mit den Informationen was man wahrscheinlich hier alles bekommen kann an Service. Ja und hier ist dann von der Straße aus der Eingang und dann kann man da hier auf diesem Podest schön sitzen und Kaffee und Kuchen oder was äh, irgendwas anderes leckeres essen. Ja aber mir war es dann doch ein bisschen ja, mir drückt es ein bisschen auf der Zeit. Hier musste ich dann abbiegen von der Bahntrasse Richtung meinem Campingplatz. Ja, und das geht jetzt hier mal ein Stückchen über die Straße. Wer natürlich nicht ähm, zelten oder campen will. Ähm, der fährt dann da oben links über das Viadukt. Ja, hier ist dann das Kloster Reichenstein. Tja, und ich habe meinen Augen nicht getraut. Tatsächlich ist dieses äh, Stück hier, wo dran steht, Privatweg äh, betreten auf eigene Gefahr, als Radweg eingetragen. Ähm, also zumindest in Google Maps in, und ich glaube in Komoot auch. Aber liebe Leute, ne? also das ist wirklich kein Radweg, ne? Also um Gottes Willen, ähm, also wer das da reingemacht hat, ähm, der sollte das mal selber fahren, ne, würde ich sagen. Also definitiv hier in Google Maps habe ich es gerade hier vor mir, ist dieses Stückchen. Als ähm, ja die haben immer so grüne. Linien, die ist zwar gestrichelt, aber immerhin normalerweise kann man die auch fahren. War zwar wunderschön aber ich musste vorne extra die, Ta die, Rad die Radeltaschen abmachen. Ich konnte das Rad, weil ich habe vorne in den Radeltaschen eine Zelt, Schlafsack, Luftmatratze und äh, Kochgeschirr. Aber dann, ja jetzt wo ich weiß, ich würde da ein Stückchen anders fahren, ähm, ist kein großer Umweg. Ähm, wäre gut zu machen. Ja hier nochmal wieder so ein schönes Gebäude mit Natursteine. Ja und ihr seht hier rechts schon den Hinweisschild zum Campingplatz. Ja das ist der Campingplatz Perlenau und hier werde ich jetzt einmal übernachten. Und ihr dürft euch schon auf den zweiten Teil freuen von dem Video, wo es dann hier vom Campingplatz weitergeht über Monschau natürlich. Monschau ist wirklich sehr schön, lohnt sich auf jeden Fall. Man muss da von der Bahntrasse wirklich steil hinterher wieder hochfahren, aber es lohnt sich wirklich, weil Monschau ist wirklich sehr schön anzusehen gibt schöne Geschäfte, sehr guten Senf, den kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Der ist wirklich da von der Senfmühle, die machen den selbst. Ja und ähm, wie gesagt, im zweiten Teil seht ihr dann wie es weitergeht und ich werde mich jetzt hier langsam verabschieden vom ersten Teil von euch. Ihr seht mein Zelt steht schon. Und gleich gibt es auch noch die leckere Pizza mit einem leckeren Radler dazu. Und dann werde ich mich aufs Ohr hauen. Ja, also, bis zum zweiten Teil.